Ich wollte mich mal mit dem Thema beschäftigen und wollte mal sehen, wie so eine Diskussion aussieht. Ja. Das ist ganz interessant für mich, ja. Mhm. Was, was ihr unter Non-Dualität oder vielleicht auch, hat es was mit äh, Non-Polarität oder wie ihr das lebt auch im Alltag? Mhm. Was äh, ist Non-Polarität? Ja, Dualität hat ja was mit Polen zu tun, oder? Wahrscheinlich. Ich habe immer Pol zwei Pole. Also Dualität. <lacht> sind ja auch zwei Pole wahrscheinlich. Oder, oder ich verstehe es vielleicht falsch. Vielleicht kannst du es kurz erklären. Ja, das ist einfach halt eins von diesen Wörtern, oder jetzt haben wir schon zwei von diesen Wörtern, äh, Non-Dualität und Non-Polarität, wo verschiedene Leute auch verschiedene Sachen darunter verstehen. Ich habe jetzt nicht so die... Ähm, das ist es oder sowas. Also zum Beispiel, wenn du sagst Polarität, ähm, das ist was, äh, was ich dauernd erlebe. Ja, schön warm in der Wohnung, dann kalt draußen. Mhm. Hell, dunkel, Tag, Nacht und so weiter. Mhm. Ja, hungrig, satt, müde, munter. Also wüsste nicht, wie das, ähm, wie das aufhören würde. Für mich ist das... Für mich ist das Thema Non-Dualität so die, das diese das Eine hinter diesen ganzen ähm, Polaritäten, was sich so ähm, was so der Hintergrund ist sozusagen von von jeder Polarität. Mhm. Also das Bewusstsein, in dem die Polaritäten auftauchen, um es mal so zu sagen. Okay. Ja, haben wir das auch wieder. Du <lacht> äh, hast gerade ein Stichwort gegeben, ja, äh, Bewusstsein durch, durch richtige Fragen. Also ich habe das jetzt erlebt, immer wieder so, da ist der Kopf so voll und dann auch noch der Stress, oh, wo sind die richtigen Fragen? Also irgendwo ist das mit dem... Mit dem, mit dem ja, mit den richtigen Fragen. Es gibt so viele richtige Fragen, dass man gerade die richtige Frage zur richtigen Zeit hat. Das scheint, scheint ja manchmal zu funktionieren, aber ich denke, es ist irgendwie ein Umweg. Ja, also ich weiß es nicht. Irgendwie ja, ist das vielleicht eine Annäherung, vielleicht eine Annäherung aber so... Äh, ich, ich denke, das kann es ja, ja nicht sein, dass man, hier, dass man hier besonders schlau sein muss, um nur gerade die richtigen Fragen aus dem Rucksack zu ziehen. Nee, mir scheint, dass es, ähm, meine Fragen kann man unterteilen, wie man will, aber sagen wir mal, eine Art von Fragen sind die, die sich halt gerade aufdrängen, wie zum Beispiel, ähm, wieso geht der Ton nicht? Das so, ist einfach so eine ganz eine Frage, die das Leben stellt in dem Moment sozusagen. Ja. Oder ähm, wo steht mein Auto? So, diese Fragen, die einfach sich von selbst anbieten. Und die andere Art von Fragen, würde ich sagen, ist, ähm, worum es ja auch bei The Work geht, sind ähm, Überzeugungen, die ähm, das Leben irgendwie einzuengen scheinen. Also diese, zum Beispiel eine Identifikation oder eine ähm, Bewertung, wie es sein sollte, oder dass es nicht so sein sollte, wie es ist und so weiter. Und da gibt es dann halt ähm, sinnvolle Fragen. Also zum Beispiel, ähm, nicht so sinnvoll, würde ich sagen, ist, äh, wie lang denn noch oder sowas. Ja, sinnvoller ist, ähm, ist es denn wahr, um zum Beispiel diese erste Verden. Work Fragen mhm. zu nehmen, ja. ist es wahr, ähm, dass ich getrennt bin, zum Beispiel, ja. oder ist es wahr, ähm, dass die anderen mich schlecht behandeln oder was immer das sein mag, was, das, was davor irgendwie den Stress gemacht hat. Also ich glaube auch zu unterscheiden, ob man in, in der Fantasie gerade ist, also ob der Verstand einfach was, irgendeine Geschichte produziert. Und mit diesen Fragen kommt man halt wieder auf sein Bewusstsein wieder zurück. Jetzt sind wir wieder beim Bewusstsein, weil der Verstand generiert ja permanent irgendwelche Geschichten, Gedanken, mhm. und äh, wenn man da permanent im Unbewussten ist und diese Geschichten auch noch für wahr hält, dann hat man ja, dann kann man, mh, ja, dann lebt man eigentlich ähm, nicht sein, sein Leben. Und da geht es ja wieder darum, sich wieder zu resetten und wieder. Mit diesen Fragen eventuell einen Anfang zu finden und je ja. öfter man natürlich die Technik anwendet, desto mehr Möglichkeiten hat man dann auch, ja. um auch einige Sachen zu verstehen, andere Sachen auch ganz anders zu verstehen, offen zu bleiben auch, es sind wir wieder beim Auflösen von Polarität und so, ja, mhm. so, nicht immer auf, in einen Pol gehen und sagen, ja, nur diese Seite ist richtig oder nur diese Seite, sondern mhm. um einfach in der Mitte zu bleiben und Polaritäten aufzulösen auch. Ja. Das dachte ich eigentlich, dass das Thema jetzt hier ist, genau. Ja, wie gesagt, es ist dann immer die, die Frage, was äh, denn Polaritäten sind. Also diese Polaritäten wie hell-dunkel zum Beispiel finde ich sehr schwierig aufzulösen und unnötig aufzulösen. Oder Mann-Frau ja, sind ein, teilweise ja ganz nette Polaritäten. Ja, wir leben ja hier in der, wir leben ja hier in ähm, auf der Welt in der Polaren Welt und ja. macht Macht ja auch Sinn, dass ich mit einer Frau zusammengehe. <lacht> ist halt so angelegt, macht auch Sinn, macht auch Spaß und so, ist schon klar. Ja. Aber klar, das will ja nicht auflösen. Auflösen wird man sich, wenn man, mit, wenn man sich mit der Frau vereinigt. Dann wird man das wahrscheinlich ein äh, Stück weit auflösen können. Das ist so äh, der Ansatz. Gilt jetzt nicht, irgendwas aufzulösen, sondern... Aber natürlich gibt es ja auch ähm, Meinungen, die sehr extrem sind. Auf mhm. beiden Seiten und die schlagen sich dann die Köpfe ein, zum Beispiel. Ja. Und äh, es ist ja auch ein Stück weit ähm, in der Mitte, dann wieder in der Mitte sich auszurichten. Ja, und nicht so radikal. Ja. In der Mitte genau. oder eben jenseits von Meinungen. Ja, also, ja, also so das Leben ist ja schwarz-weiß. Mal ist es ja, mal geht es mal, ähm, mal ist es mal so ein Stück weit leichter und mal ist es vielleicht ein bisschen schwerer und halt beides anzunehmen und nicht nur. Mhm der Welle oben zu schwimmen, äh, zu wollen und nur das äh, Schöne und gesund und äh, toll und ich habe immer Geld und alles, sondern auch mal das zu akzeptieren, wenn man halt mal einen schlechten Lauf hat im Leben. Ja. Ganz klar, also man sagt, ja, okay, es gehört dazu. Ja. Warum und. auch immer, was ja. da äh, was da halt auch für einen Sinn dahinter steckt vielleicht auch, ja. Mhm. Tja. <lacht> also deswegen, ähm, wenn wir dabei sind, was sind denn sinnvolle Fragen? Ich mir scheint, die sinnvollste aller Fragen ist, ähm, was ist denn jetzt? Ja. ja? So zum Beispiel ähm, vieles von diesen Wellen, so jetzt ist gerade ein Tal oder sowas, ja, aber egal wie jetzt zum Beispiel unsere Finanzlage ist, um mal ein Beispiel zu nehmen, oder wie unser Beziehungsstatus ist, ähm, sitzen wir jetzt halt gemeinsam vor einem Monitor, den wir uns irgendwie leisten konnten, den Strom dafür konnten wir uns leisten. Und äh, Gesprächspartner haben wir auch und eine Partnerin wird jetzt im Moment sowieso was anderes machen. Also mhm. dieses, was ist jetzt? <lacht> Alles in Ordnung. Kein, kein, kein Tal in Sicht. So. Und das wäre eine sinnvolle Frage, was ist denn jetzt gerade? Und die andere fände ich ähm, einfach diese Unterscheidung von ähm, was du Meinungen genannt hast, Gedanken, wie es sein sollte und so weiter, dass die alle nicht wirklich wahr sind. Ja, das ist alles äh, Illusion eigentlich. Genau. Und dass selbst wenns, ähm, wenn die Welt gerade mal so gesehen wird durch, ja, so wie ich es erwartet habe, so hätte, so sollte es sein oder sowas, dass das ähm, erstens mal nur für einen Moment immer ist und als nächstes sind die Vorstellungen wieder was anderes, wieder anders, ja. Wie zum Beispiel ähm, der perfekte Traumstrand mit meiner Lieblingsfrau oder mit meinem mit meinem Ultra-Schatzi, was auch immer. Ja? Perfekt. <lacht> Bis auf die Moskitos. Ja? Wenn die jetzt nicht wären, dann wäre es richtig gut. Ja? Oder, oder schade, dass wir nur noch äh, eine Woche haben im Urlaub oder sowas. Ja? Oder ähm, dass das Hotel so teuer ist, was auch immer. Also das Denken findet ja immer irgendwas, äh, einen Verbesserungsvorschlag oder eine... Äh, Der, äh, du meinst den inneren Kritiker jetzt, oder? Ich meine das Denken allgemein, also innerer Kritiker wäre so denke. eine Sache, ja. Also so diese, sagen wir mal, diese Gedankenspur, die äh, sagt, äh, es sollte anders sein. Irgendwie, mhm. irgendwie besser. Ja. Und das kann sein... Das ist, ich sollte irgendwie anders sein, innerer Kritiker oder sowas. Ja. ja. Oder ähm, meine Freundin sollte irgendwie anders sein oder das Wetter sollte, es sollte anders sein. Irgendwas sollte, Aha. die Politik sollte anders sein, was auch immer. Das Essen sollte besser sein. Genau. Ja. Etwas sollte anders sein. Das ist dann polares Denken. Okay, das ist polares Denken. Das ist dann polares Denken. Ja. Genau. Ja. So, ähm, und, und wie holt du dich da immer raus? Also da ist nicht viel rauszuholen, sondern ich glaube, dass es eher ist, ähm, zu sehen, okay, das sind halt, das sind, äh, Gedanken, die per Definition nicht so viel mit der Wirklichkeit zu tun haben, sondern die die Gegenwart nur als Sprungbrett nehmen in eine Alternativwelt, äh, in so eine Fiktion halt einfach. Eine fiktive Welt, wo alles noch viel besser wäre. Und, äh, und auf die Weise... Die, den realen Moment, das, was wirklich da ist, ähm, eher grau und zweite Wahlmäßig erscheinen lassen. Ja. Und mhm. damit ein Gefühl äh, äh, mit sich bringen, dem Leben, dem Erleben gegenüberzustehen, irgendwie getrennt davon zu sein, so als der Beurteiler von dem Ganzen sozusagen. Ja. Mhm. Und gleichzeitig auch das, was da beurteilt wird, weil ich sollte echt irgendwie entspannter sein, ich sollte das mehr genießen oder was weiß ich was. Und ähm, wenn diese Gedanken geglaubt werden, dann bedeutet das halt eine Menge Arbeit. Arbeit für die Gedanken. Mhm. So irgendwelche Vorstellungen umzusetzen, wie es sein sollte. Und Aber diese Vorstellungen wechseln dann halt auch, sodass die Arbeit nicht wirklich aufhört. <lacht> Und das, das könnte ja auch ins Positive, man könnte ja auch ständig positiv denken, aber das ist, äh, meiner Erfahrung nach, äh, denken sehr viele oder ich auch oft mehr ins Negative. Also man sieht eher das Negative als das Positive, das finde ich halt immer schade und ich habe auch nicht herausgefunden, warum das so ist, also warum man eher versucht ist, immer ins Negative zu gehen oder das Negative zu sehen als das Positive. Hat das was mit der Kindheit zu tun, mit Konditionierungen oder ja, da gibt es jetzt verschiedene ja. Theorien dazu. Ähm, die einfachste finde ich, ähm, dass wenn es so eine Zufriedenheit gibt mit dem, wie es gerade ist, dann gibt es einfach nicht so viel Stoff zum Denken. Ja? Also zum Beispiel, sagen wir mal, du, du isst was richtig Leckeres. Ja? Oder du kriegst eine richtig schöne Massage oder so. Ja? Was willst du da groß bedenken? Im ja, Gegensatz... ich mich ja genau da braucht da ich keine Gedanken die sind dann einfach nur Ablenkung wenn es aber ist äh, also das Essen habe ich mir schon wirklich besser vorgestellt oder so dann gibt es ja. was zu bedenken ja? wie sind wir denn eigentlich auf die Idee gekommen in dieses Restaurant zu gehen zum Beispiel beste Idee war das und Unverschämtheit für das Geld vielleicht sollte ich mal mit dem Geschäftsführer sprechen oder keine Ahnung was dann gibt es was zu bedenken Warum ja. passiert sowas immer mir? Im Gegensatz zu, das Essen ist richtig lecker, dann ist der einzige Gedanke. Hm. Ja. Und deswegen glaube ich, dass negatives Denken immer Futter findet, also Treibstoff findet, und positives Denken in den meisten Fällen äh, einfach sehr schnell, also wenn dieser Moment äh, genossen wird, dann kommt das Denken einfach sehr schnell zur Ruhe. Denken bezieht sich ja fast immer auf, wo anders und wann anders. Mhm. Aber das wäre ja auch polar. Wenn du positiv denkst, bist du ja auch in einem Pol wieder drin. Eigentlich wäre es doch, die Mitte wäre doch einfach, das gar nicht zu bedenken, ob positiv oder negativ, sondern in einem ja. anderen Zustand das zu genießen wahrscheinlich. Ich glaube, dass der, ja, dass der wesentliche Punkt nicht ist, ähm, das positive Denken, sondern den Unterschied zwischen ähm, Gedanken und Wirklichkeit, ja? wenn mhm. die Gedanken, äh, wenn durch die Gedanken gesehen wird, ist wie so ein Filter, wie so eine äh, ja. eigene Welt, die einfach so eigene ein bisschen, genau, ja. die ja, die, ja. wie Parallelwelt, die einfach ein bisschen verblasst im Vergleich zur Wirklichkeit. Ja? Also zum Beispiel über äh, übers Küssen nachzudenken, ist einfach was anderes als zu küssen. Ja. Und während dem Küssen drüber nachzudenken, wie dieser Kuss, das ist jetzt mal ein guter Kuss oder sowas, das nimmt dieser Erfahrung aber auch irgendwie an Lebendigkeit, an Intensität ja. halt. Ja? Ja, genau. Und ich glaube, dass das der Unterschied ist, also dass die, äh, wenn wir über äh, Polaritäten reden, dann gibt es sozusagen Denkmodus und nicht Nichtdenken ja? oder wo die Welt nicht durch Gedanken gesehen wird. Und innerhalb von dem Denkmodus kannst du weitere Unterscheidungen treffen, wie äh, positiv, negativ, diese ganzen Bewertungssachen oder so. Ja, ja. Genau. Meine Erfahrung ist, dass, äh, dass wenn Gedanken nicht so ernst genommen werden oder nicht so wichtig erscheinen, dass das Erleben dadurch sehr viel reicher und bunter und intensiver und schöner und lebendiger wird. Mhm. Mhm. Und, ja. die, und für viele Leute ist das was ist die Schwierigkeit, sich in, im Denkmodus daran zu erinnern, dass es eine Welt außerhalb des Denkens überhaupt gibt. Ja, eine Welt, wo die ja, Gedanken keine Rolle spielen. Erstmal das zu erkennen, oder das ist natürlich schon ähm, ich weiß nicht. ich habe das Gefühl, man kann das auch nicht mh, richtig fördern, sondern das passiert halt dann auch, ja. dass jemand da plötzlich erwacht und dann auch mal merkt, dass da hinter, dem, hinter der Stimme halt noch was ist, oder noch was ja. hinter ist eigentlich, ja, genau. Genau, etwas, ja. was diese Stimme hört und ähm, was das alles erlebt, was sonst noch da ist. Aha. Ja. Also, ich meine, wenn wir jetzt schauen, ähm, unser Erleben jetzt gerade, ja, da ist wahnsinnig viel, außer diesen Worten, die gerade gesprochen werden. Diese ganzen Gefühle und Farben und Bewegungen und im sonstigen Sinneseindrücke, die alle irgendwie auf ihre Art still sind und der Fokus geht halt auf das, was gesagt wird, sehr stark. Und dann, mhm. dann ähm, scheint das irgendwie das Wichtigere zu sein, weil der, weil der Fokus so halt auf, die, auf dem Denken ist. Und dann scheint es irgendwie, äh, wenn wir uns mit dem Denker dann identifizieren, ist es halt ganz schnell, dass wir uns... Uh, unvollständig fühlen. Weil abgeschnitten mhm. vom, vom, von, der, von der Wirklichkeit dieses, von der Lebendigkeit dieses Moments. Ja? Und so mhm. als wäre da dieser imaginärer Denker, der das alles, durch den das alles erstmal gesehen werden muss oder sowas. Statt einfach, mhm. boah, da ist das Erleben. Ja? Ohne, mhm. jedes, ohne jedes Zutun. Ohne egal ob bewertet oder nicht. Ja? Das ist <lacht> einfach von vornherein da. Und positiv denken ist der Versuch, ist irgendwie. Auch wieder zu verbessern, weil wir die Erfahrung gemacht haben, neg negatives Denken äh, bringt nur schlechte Laune oder sowas. Ja, dann denk doch mal positiv. Erinnere dich doch mal, wie schön dein Leben eigentlich ist oder sowas, ja. Oder man weiß ja nicht, wozu es gut ist und so weiter. Aber es ist halt, positives Denken hat oft auch diesen Aspekt einfach von schönreden. Ja? Im ja. Gegensatz zu einfach still sein und, und ähm, keine Bedingungen stellen, wie es sein sollte. Ja, Im Gegensatz genau. zu, zu irgendwie, naja, das wird schon noch irgendwann meine Bedingungen erfüllen, ja? positives Denken. <lacht> so, hey, wie ist es ohne Bedingungen? Fantastisch. Ja. Mhm. Mhm. ja, genau. Nur merkt man dann vielleicht, wie das Denken schon auf der Lauer liegt und sagt, na ja schön und gut. Na aber und irgendwie doch noch seinen Senf dazu geben will. Naja. Und förderst, förderst du sowas mit Meditation auch oder mit anderen Übungen, die du machst, die du dann gerne machst, um diese, um aus dem Denken rauszukommen, in diese Stille, in diese, diese innere Stille zu kommen? Oder brauchst du das vielleicht gar nicht und hast, hast andere Möglichkeiten? Also es ist ähm, die Sache mit den mit diesem Fördern oder so ist dass es oft einfach nur eine Fortsetzung ist von dem so wie es ist, ist es nicht gut genug. es muss jetzt irgendwie noch stiller werden oder sowas. Mhm. So äh, meiner Leben ist so, dass da eine Stille ist, die nicht weggeht durch Gedanken. Und nicht, da muss nichts okay. verschwinden dafür, dass da diese Stille ist, die das alles erlebt. Und in dem, mit dem Hintergrund haben Gedanken einfach nicht diese Überzeugungskraft oder diese Wucht, sondern sind einfach halt wie äh, wie ein Radiosender im Hintergrund laufen würde. Ja? Oder angenommen, ich hätte hier irgendwie Musik auf dem anderen äh, Kopfhörerteil oder irgendeine keine Ahnung Talkshow oder sowas, ja? das höre ich, aber es, ist, es spielt nicht so eine Rolle. Mhm. Ja? Ist, mhm. Meine Erfahrung ist nicht, dass da permanent oder über eine Stunde so Gedankenstille wäre oder so, sondern dass äh, Gedanken einfach so auftauchen ähm, wie, wie alles andere, ja, wie, wie ein Auto, was vorbeifährt oder sonst irgendwie ein, ein Geräusch, was halt auch da ist. Mhm. Okay, also du machst dann keine mh, Meditation oder in, in der Hinsicht mh, keine Bewusstseinsübungen oder was halt so auf alles angeboten wird. Also Meditation, jetzt hätten wir wieder so ein Wort wie Polaritäten oder, oder Dualität. Meditation ist was, das ist ähm, eine Wachheit für das, was gerade geschieht. Ja? Also eine stille Wachheit für das, was gerade geschieht. Ob da der Körper in einer bestimmten Haltung dazu still sitzt oder spazieren geht oder was auch immer. Ja, auf dem Sofa rumhängt. Das mm -hmm. ja. mm -hmm. ist einfach, so, sagen wir mal, Bewusstsein ist Meditation von Haus aus. Meditiert halt über das, was, was, äh, was da ist. Und hat manchmal die Tendenz, sich in Gedanken. Äh, so, so auf Gedanken zu fokussieren, dass ein Gedanke gleich dem nächsten folgt und so weiter und dass dann alles, was sonst da ist, so in den Hintergrund tritt, dass es keine Rolle mehr spielt. Ja. Okay. Und ähm, Meditation, würde ich sagen, ist das Bewusstsein ist bei dem, was gerade geschieht. Okay, ja. ja. Ja, gut. Also wenn du wissen willst, ob ich, glaub, ich bin... Techniken verwende, oder nee, ob es einfach, ähm, weil diese, ich sag mal, diese Bewusstseinsspannen, die kann ja keiner, ich habe noch keiner erlebt, der das da jetzt 48 Stunden oder, dass er praktisch diese Bewusstseinsspannen äh, praktisch halten kann, stundenlang oder so halten kann. Also mir zum Beispiel fällt es, fällt es sehr schwer, äh, diese Bewusstseinsspannen äh, außerhalb von der Meditation lange aufrechtzuerhalten. Und sogar in der Meditation kommen ja immer wieder Gedanken rein, mhm. die, dann, die dann wieder, die dann, wieder mh, dann einfach da sind und die einfach weiterziehen dürfen oder weitergehen dürfen und dann ist man ja wieder in seinem äh, Fokus, aber was halt schon ist, je öfter ich die Meditation natürlich betreibe, desto, da gibt es schon so einen gewissen Übungs, ähm, Übungseffekt, so eine Art Konzentrationsübung, man kommt halt immer besser rein, immer schneller rein, immer länger in, mhm. diese, in dieses Nichts eigentlich. Also, mhm. Man kann alles andere viel besser ausblenden, wenn man es halt regelmäßig übt. Ja. Aber ja das also, ja. das habe ich eigentlich gemeint. Und klar kann man im Alltag natürlich auch meditieren, wenn man an der Bushaltestelle ist und wartet ja. auf den Bus oder so. Oder, klar. Und dann im Bus sitzt und dann... Genau. Ja, dann, Haus, genau. Und dann ist man auch im Jetzt. Dann ist man im Jetzt natürlich dann ja. auch. Genau. genau. Und nicht dann schon wieder in der Arbeit. Und in der Arbeit ist man dann wieder daheim. Und daheim ist man dann schon wieder, äh, keine Ahnung, beim Abendessen oder genau, ja. Genau. genau. Also Bewusstsein ja. hat was mit dem Erleben hier und jetzt zu tun, egal mhm. was es ist. Egal ob mhm. warten an der Bushaltestelle oder im Bus sitzen oder in der Arbeit sein. Mhm. Ja. Und ähm, ich, ich weiß nicht genau, was du mit Bewusstseinsspanne meinst. Bewusstseinsspanne aufrechterhalten, hast du gesagt? Be Bewusstseinsspanne, also äh, Bewusstsein ist für mich ja immer der äh, nicht der Verstand, sondern was dahinter natürlich mhm. ist. Und diese wenn halt die Gedanken äh, nicht im Vordergrund stehen, sondern das, für mich das Bewusstsein im, im also ja. es, es ist zwar im Hintergrund, aber bei den meisten ist halt, äh, sind halt die Gedanken, die Gedankenwelt immer im Vordergrund. Mhm. So, also so sehe ich das ja, ja genau. Ja. Und, Und, deshalb, das, ja. Und deshalb, weil wir ja von klein auf gewohnt sind, irgendwann unserem Denker ja immer äh, zu folgen oder uns mit dem Denken auch zu identifizieren, Drum ähm, gibt es halt viele Leute, die das äh, nicht unterscheiden. Das ist halt immer das. Und so Meditation ist halt wirklich so eine Hilfe. Also für mich so eine Hilfe, um sich da wieder ähm, auszuklinken oder sich wieder rein reinzubewegen in das Bewusstsein. Dann auch mhm. ja. hat dann viel öfters auch im Alltag dann man kann sich dann, auch wenn man sich wieder so im Stress oder im Alltag befindet, kann man sich dann wieder rausziehen ein Stück weit. Man ja, kann einen Stopp sagen, kann sich rausziehen, kann irgendwo mal aufs Klo gehen oder irgendwo und kann sich mal wieder sammeln oder so. Also man tut sich dann leichter, ja. Ja. Also, ja. Das, das, das meine ich mit Nondualität eigentlich, so wenn man halt so ein Stück weit den Alltag... Nicht über das Denken, nicht über den Kritiker oder wie man es auch nennen will, äh, äh, genau die Welt einteilt in Schwarz und Weiß und Gut und Böse und das lief gut und das lief schlecht, sondern wenn man sich ein Stück weit immer auf sein Bewusstsein konzentriert, ja, konzentriert oder sein Bewusstsein dann auch immer wieder fokussieren kann oder sich bewusst sein kann, was eigentlich ja, das ist ja immer, immer schwer zu erklären, was, was natürlich nicht, äh, es ist immer sehr schwer über Sprache und Gedanken zu erklären, was ja. eigentlich gar nicht äh, so fassbar ist. Ja. ja. ja. Das, hier, das kenne ich auch. Ja. Ja, deswegen reden wir wahrscheinlich hier, genau. Ja, das Worte ja. da nicht so das äh, Treffen. Ähm, zum Beispiel, wenn du sagst, aufs Bewusstsein fokussieren, ähm, für mich hat Fokussieren oft was mit. Dem zu tun, ja? so was in den Fokus ja. nehmen, wo äh, aufs Bewusstsein sich besinnen oder sich dem Bewusstsein zuwenden, eigentlich eine Zuwendung zu allem ist, ja? zu diesem Moment ja. sozusagen. Also dieser Moment ja. ist untrennbar von Bewusstsein. Eine mhm. Zuwendung zu dem Moment ist eine Zuwendung zum Bewusstsein. Oder mhm. in deinen Worten vielleicht Fokussierung. Ja? ja, das ist genau, das ist halt ein Wort. Mit ja. einer, wahrscheinlich für dich eine ganz andere Bedeutung wie für mich. Genau, ja. ja. Genau. ja. Und ja. Gedanken haben halt so Zeit. die Tendenz, äh, diesen Moment als einen von ganz vielen zu sehen und als, äh, als Weg zu einem besseren Moment. Ja, das hm. ist halt das einfach, das Moment, so die Tendenz hat, diesen, diesen, also die Gegenwart äh, für, nicht so wichtig zu äh, sehen, als das, wo die Gedanken gern hin möchten. Ja? Also in der, wie du sagst, in der Arbeit ähm, gehen die Gedanken danach, was ich zu Hause denn machen würde und wie lange es denn noch ist, bis ich zu Hause bin mhm. und äh, zu Hause denke ich, was ich morgen noch machen müsste oder so. Ja? Genau. Was, wie es oh, so mir ja. in der Arbeit ist. Als Alles irgendwie nur so ein, so ein äh, Gedanken lassen, das oft so erscheint wie so ein permanentes Unterwegssein. Statt da sein. Genau. Ja. Und Meditation, ich mein, um auf das zurückzukommen, wäre für mich einfach das Dasein mit all dem, was halt da ist. Ja. Mhm. Und das mhm. könnte auch sein, mhm. ja. das genau. könnte auch sein, jetzt. Genau, jetzt mhm. da sein mit dem, was da ist, ohne dass was mhm. verschwinden muss. Auch kein Gedanke. Mhm. Ja. Sondern dass ein Gedanke genauso gesehen werden kann wie ein Bleistift ohne dass er dann aufgegriffen werden muss sozusagen oder ohne dass die Welt durch diesen äh, Gedanken gesehen werden muss ja, so einfach ja da ist ein Bleistift da ist ein Gedanke da ist der Sitz ja, <lacht> <lacht> ja, ja. genau einfach so dass diese Momenten zusammen sein ist von allem was da ist ja, das Bewusstsein ist ein, so ein Zusammenspiel von all dem was da ist und diese mhm. Und die Gedanken sagen, es wäre toll, wenn keine Gedanken da wären. Und verlagert dann das irgendwie woanders hin. Aber wenn wir schauen, wie ist es denn ohne Bedingungen und so weiter, tauchen halt im Laufe eines Tages verdammt viele Gedanken auf.